So, heute ist das feinste Baltic Farm von der Inselbrauerei Rühen. Was haben wir denn da? Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmehl, Ach, Weizenmalz schon. Traubenzucker, Natur, Hopfen, Hefe. Bayerisch oder deutsch Drainetsgebot? Ja, Baltische. Englisch halt. Das Britische. Recht herb, so die würzig, recht fruchtig, <lacht> <lacht> total weinartig, etwas sauer, total trocken. Wie jedem ähm, für bei Auspacken und Wegpacken, die Optik von der Flasche eben mal wieder vier Punkte, weil das sieht ja auch echt gut aus. Ja, also da kann man ja nicht meckern. Vier Punkte, volle Punktzahl bei mhm. uns. Augensucht oder Augenflucht? Wie sieht dieses Getränk? Die Bier kann man es ja eigentlich nicht nennen. Ähm, Im Gläschen noch was hier. Enrico ist total geil im Glas. Das war übrigens auch drin in der Box. Ja, also Gutes. hervorragend. Enrico hat da noch ein bisschen Cognac, äh, weißen Cognac, ja. Ein bisschen Wodka drin. Hast du wie alle die eben stets bemüht ist. Dafür kann er ja aber auch gut eingießen. Und? Wie sieht's aus? Ah, das, das sind dolle Trübe. Ja. Prost. <lacht> wie schmeckt das? <lacht> Mann. Das <ist> Nö. <lacht> ich möchte das nicht trinken. Riecht genauso wie die vorher? Hörst du meine Leber schreien? Die winselt, die fleht um. <lacht> Na, wir machen das ja für euch. Alter, das ist wirklich, also, das, das, das, das klatscht das dir, die, das fruchtige, würzige, feinhaltige. Ach, hör auf, Also, bei fruchtig wirkt, auf jeden Fall bis ans Äußere Ende, ja. Also, das ist jetzt nicht so schlimm wie die anderen? Das stimmt. Ja, aber ja, gut also ist es wird besser. Ja. <lacht> Oder wir gewöhnen uns dran. Der Büffel. Ich mag, die, mag dieses weinhaltige, fruchtige Zeug da. Ich, das Guck, dir Büffel, für mich. Guck dir doch mal den Büffel an, sag mal. Ja. Der Wie traurig. Wie traurig, ja. der guckt. Der richtig misshandelt. Der. Ja. Richtig. Wunderlich. nicht. Hm. mal, warum steht dann hier die Mönchshoffpulle? Keine Ahnung. Bestimmt der Daniel hier vergessen. Das kann durchaus sein, ja. Wirklich, das ist echt gemeinsam. Ja? Also wer fruchtig, weinartige, äh, würzige Biere steht, also der ist hier wirklich bestens bedient mit der Reihe. Das sind keine Biere. Das ist schon besser als die anderen Biere, aber trotzdem. Ihr habt das bisher der Gewinner. <lacht> ja, von der Reihe, ja. Oh Mann. Solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Gib dein Bedauern nun laut Kund und trink ein Gebräu edlerer Klasse. Kann Mann, was so ein Mister? Was ist mein Bier? Das ist meinst. Du trinkst wahrscheinlich immer eins. Mach da so einen Schluck drin. Oh Mann, ey. So, <lacht> trinken wir am nächsten Video? Was besseres? <lacht> meinst du? <lacht> was aus der Kiste? Ruhe. Komm irgendwie muss da doch mal. Man soll ja die Hoffnung nie aufgeben. Oh! oh. Das ist das letzte Bier? Nee, das vorletzte. Ach, oh, nee. Mann, ey, toll. Jut. Baltic Stout. Also, nächstes Mal Baltic Stout. Abonniere den Kanal, sonst verpasst ihr das Video. Nächstes Mal also. ohne Enrico. Ja? Genau. Nächstes Mal trinke ich Enrico ja. macht hier bloß den Protokollführer. Jetzt macht die Solo-Nummer und ich trinke daneben bei Menschhof. Menschenhof. Genau. Oh. Also. also, haut rein.